Reach for my hand are so away. Der kommt da halt schon wieder rein, Mann. Und wer bist du? Oh, das ist Fram. Ne? Nein, bitte nicht. stimmt sie war ja da als wir aufgewacht sind mit Clan. ja und willkommen mein name ist dann die op und ich begrüße euch zurück zu let's play feier emblem engage ähm, da wollte ich nicht gucken ich wollte mal gucken okay ne frau matthias es war erst der zweite alles klar gut ähm, wir sind heute wieder zurück mit Fire Emblem Engage ich bin ein bisschen wie gelaunt, weil wir schreiben heute den 8.3.2023 und an diesem Tag wollte ich eigentlich etwas Genshin Impact streamen ne? für so ein, zwei Stunden, ne? aber meine Internetverbindung ist vollkommen weg schon seit einer Stunde und scheint irgendwie nicht wieder zu kommen. Ne? Konnte es nicht wirklich irgendwie was machen außer Router neu starten, also weil nicht, ist einfach weg jetzt und habe meinen ganzen Plan für heute Abend hier über den Haufen geworfen und ja ohne Internet ist halt Kacke ne deswegen habe ich mir gedacht ich könnte mich jetzt irgendwie weil nicht schlafen legen wir haben jetzt so ungefähr wir haben jetzt fünf Minuten nach Stream Ankündigung und ja Internet ist immer noch nicht da und ja ich hätte mich jetzt irgendwie schlafen legen können oder am Boden liegen und rumrollen können oder ich hätte meine Zeit produktiv nutzen können und ein bisschen feiern äh, emblem noch weiter aufnehmen können ne und ja wie ihr seht ich bin jetzt gerade hier ne? und ja ich habe einen neuen drip hier ausgerüstet ich mir bei Lef's klamotten mal geholt spoiler was werden wir heute machen ne also gut ja ähm, ich habe noch genug feierenden parts hier auf lager also ich habe noch drei die freigeschaltet werden müssen und dementsprechend bräuchte ich jetzt eigentlich nicht weiter aufnehmen aber ja wie gesagt zeit produktiv nutzen und ja jetzt bin ich hier alles klar so zum glück hatte ich schon alles heute fertig gehabt so also mit äh, hier meine charaktere irgendwie umrüsten und äh, keine ahnung unterstützungsgespräche fahren und was weiß ich nicht alles hatte ich als halt schon tag davor alles erledigt und ja ich habe ehrlich gesagt gestern schon hier das kapitel mit äh, war es gestern oder vorgestern nicht an irgendeinen Tag. Ich glaube vorgestern war sogar, wo ich hier letzte Kapitel gespielt habe. Und ja, ähm, ich habe wieder ein paar Bandgespräche, hier, die ich euch zeigen werde, bevor ich hier wieder rausrenne. Und ja, ich habe einige Charaktere hier vorbereitet für das nächste Kapitel und hoffen wir mal, dass das auch läuft mit den Charakteren jetzt nicht so die stärksten Charaktere sind. Das letzte Kapitel habe ich eigentlich nur geschafft, weil ich meine ganzen starken Charaktere mitgenommen habe. Das wird heute nicht der Fall sein, also mal sehen, ob wir es schaffen. Ne? So, ich habe zwei Leute mit bei Left trainieren lassen, zwei Leute, die wir noch nicht benutzt haben, und zwar einmal äh, Kagetsu. Weil ihn werden wir heute vielleicht benutzen. <lacht> Okay. Freunde online. Ist meine Internetverbindung gerade wieder zurückgekommen. Das ist nicht wahr. Ja, meine Internetverbindung ist wieder da. Allah. Okay. Und wir haben erst zehn Minuten nach Stream-Ankündigung, also ja, ich werde dann ja wahrscheinlich einen kleinen Schnitt machen. Also bis gleich, ja, da bin ich wieder. Wow. Ja, für euch ist jetzt ein paar Sekunden vergangen, aber für mich sind zwei Tage vergangen. <lacht> ich fasse dann einfach nicht ne Das Leben funktioniert auf merkwürdige Weise. Ne? So, mir vielleicht bemerkt hat. Ähm ich habe den Part damit bekommen zu erklären, dass mein Internet weg war. Und an den Tag, an dem ich eigentlich Genshin Impact streamen wollte, habe ich mir gedacht, ich nehme auf, einfach nur um produktiv zu sein. Ne? Aber dann fünf Minuten nach der äh, Aufnahme, nachdem ich in der Aufnahme war, ist schon ein Internet wieder zurückgekommen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich mit zehn Minuten Verspätung trotzdem weiter gestreamt ne? und Genshin Impact gespielt und ja dann Zwei Tage später kam ich jetzt hier zu dem Spiel zurück und jetzt machen wir weiter. <lacht> und wir, wir machen einfach weiter, als wäre es nichts passiert. Ne? Ich muss jetzt nur erstmal gucken, genau was ich hier so alles machen. Ne? Ich war, glaube ich, mitten dabei hier die Bandgespräche, die ich freigeschaltet habe, ja abzuklappern. Ne? Ich habe mit Kagetsu bei band ähm, Bandgespräch angeschaut. Ne? Dann machen wir hier weiter mit. Ich gehe mal alle ab. Ne? Um, mit Bonett habe ich noch hier mit Bilev. Oh, Ich muss hier oh Gott, warum kann ich da nicht da anschauen? So mit bonnet haben wir hier bei Gespräch gemacht. Ich habe einigen Charakteren Fähigkeiten gegeben und. Trainieren lassen, die ich heute in irgendeine Nebenquest hier mitnehmen wollte. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich die von Sigurd machen wollte, aber da ich wie bei Left gekleidet bin, nehme ich mal, ich hatte vorgenommen, bei Nebenquest zu machen. Gut, können wir auch machen. Ne? So, Kage, habe ich mit Lin trainieren lassen, damit er Geschwindigkeit bekommt. Geschwindigkeit plus zwei werden sterben, so wow. genauso nutzlos wie es 2 sagen so Dann habe ich Lynn mit Jade trainieren lassen. Ich glaube, ich habe sie ausgerüstet mit. Äh, ich glaube, ich habe... Äh, sie hat echt einen Helm verloren. als wie im Fireblade Radiant Dawn, wo erst alle Charaktere mit helm starten. Und sobald sie in ihrer letzten Entwicklung sind, werden sie alle ihre Helme los. Ja, ich glaube, ich habe sie mit Lynn trainieren lassen, weil ich sie Lynn zum Ausrüsten gegeben habe. Wegen der Geschicklichkeitsdiebfähigkeit. Ne? So, dann habe ich... Mit Corinne trainieren lassen wegen der festnagel fähigkeit so nenne ich sie jetzt. einfach nur broken ist. <lacht> Stimmt, klingt irgendwie viel zu sanft, halt irgendwie ungewohnt. Ja, so, ähm, dann habe ich Klan mit Lucina trainieren lassen, weil, weiß nicht, keine Ahnung warum. Ja, Marcus. Ja, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, Großvater. So, dann habe ich Ember äh, mit Sigurd zu lassen. Haha, ha, wir haben wieder Sigurd das ist ja nicht geil. Einfach für mehr Bewegung ne? mögt Alpakas. Hätte ich irgendwie nie rausgehört, dass Minato ist von Naruto. So und dann habe ich noch live trainieren lassen und zwar mit könnt ihr jetzt raten ja mit Temera. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, sie hat ihn ausgerüstet deswegen. Ne? Ja. Okay. So, damit haben wir das schon alles. Da gucken wir uns hier einige Supports an. Ich habe glaube ich nicht so viele, ne? So, Hortensia und Goldberry. Einfach die Sachen, die alle einfach zu erreichen waren. Mach dir deutzen, haben sie mich nicht gefragt? Ich bin hier nicht. わけ sie ich strahle viel zu sehr, Mann. Die auch <lacht> es. Ist <das nicht> verrückt? <lacht> ええ。そんなつもりは。まあ、<lacht> <hiker> <hai>. okay so Fromm und gold mary okay anscheinend habe ich zweimal gold mary hier jemanden supporten lassen <lacht> habe ich gemerkt ringo bedeutet Äpfel. おいしい<笑><笑> Oh, ich kann auch noch nicht Ja, das Kontext für dieses Du steckst in sie. sie so viele genauso drauf wie sie aussieht. Okay. Und ihr beiden, was geht's. <lacht> Warum sind wir in der Wüste auf der so dann Warum ich wollte げきだ。schreien ポットマン、ディオ so? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ist ein bagarikang Ja, Probleme aber habe ich nur irre in mein Team so ich glaube da war ne? also vergeb mir wenn ich jetzt ein bisschen draußen bin aber wie gesagt äh, seit dem schnitt hier sind zwei tage vergangen deswegen aber ich war mit einem fertig ne? stellen uns jetzt noch mal was junk food ach ja genau äh, dlc äh, habe ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen vorher. Ähm, am 8. März ist die nächste DLC-Welle ja freigeschaltet worden. Und äh, ja, ich kann der, der Inhalt des Arsenals mich mit dir reden, genau das habe ich gehört. Also ich habe das nicht gehört, aber hier oben links stand was. Ne, neues Ereignis. Und ich nahm einfach mal an, das war im Zusammenhang mit dem DLC. Ne? So, die dritte Welle, die dritte von vier Wellen ist ähm, auch aktiviert worden. Und ich habe noch nichts bekommen, also nehme ich mal, ich bekomme jetzt hier warten ne. Also gucken wir mal. Ich habe im Brunnen hinten am Garten eine Waffe verloren. Falls ihr seht, könnt ihr sie für mich holen? Stimmt, im Brunnen. <lacht> irgendwie weil ich nicht. Mit dem Brunnen kann es jetzt irgendwie was machen, ne. Also gucken wir mal. Also ich habe wieder irgendwie so neue Sachen. Karte. Karte. Oh, ich bin jetzt hier. Ich tue die ganze Zeit. Warte mal, wie komme ich überhaupt hier hin? Ich bin ein bisschen draußen mit der Steuerung, weil ich jede freie Minute benutze, um Genshin Impact zu zocken. Naja. Und ich jetzt nach unten drücken Okay. Alter Brunnen, okay, sieht merkwürdig aus. Okay, Repress halten, ahndung erhalten. schon momentan nicht zu sein. Okay, ähm, als ich das Spiel hochgefahren habe beim letzten Mal ne, vor zwei Tagen, wo auch der 8. März war, ähm, da. Bekommt man ja immer so eine Meldung, so was alles hier hinzugefügt worden ist mit dem DLC? Ne? Und da stand irgendwie was mit, dass man im Bund irgendwie Items irgendwie umwandeln kann, die man nicht mehr braucht. Und ja, ich denke mal, wir haben, glaube ich, die letzten Ringe jetzt auch noch freigeschaltet, also die Quests dafür, um die zu bekommen. Also, ja, die kann man auch irgendwann mal machen. Ne? Ich weiß auch schon, alles, welche Charaktere da kommen und ja, darum kümmern wir uns dann auch mal irgendwann das erste lassen wir halt mal so dass mich mal kurz die sachen abchecken ich gerade bekommen habe ich weiß nicht ob es mir hat gefährdet sagen irgendwie hart nach irgendwie legendären waffen oder irgendwie sowas auf. so was auf streitland die von etwas überirdischen von der etwas überirdisches ausgeht sie stark oh, geht ja doch die ist eigentlich schon ganz schön stark ist genauso stark wie die nur halt Weiß nicht, werde ich glaube ich nicht benutzen. Also streit vor der etwas überirdisches ausgeht. Ich habe so geführt sind Waffen von Fire dem Heroes, weil uns würde ich die erkennen glaube ich. Ja, Kann man hier was abstauben sind So viele Punkte schon wieder. So, dann schnabulieren wir noch was. Dann es schon wieder los. So, mit wen denn? Gute Frage, ne? Mal, John. Weil der ist schon eigentlich stark genug. Der braucht nicht noch mehr Support. da kann tanzen für Support. zerkauf auf, komm her. Und wir schnabulieren mal mit Aber mit habe ich schon B. Ja, schon C äh, ihr beiden so und dann holen wir uns Pizza Crepe. irgendwie die habe ich schon normal gegessen okay luftiger Pfannkuchen alles bis auf Bagi und Resistenz ah, komm äh, Obst ne Pfannkuchen ne? Obst Leider keine Unterstützungsgespräche. Und auch nicht so gutes. Auch nicht so unglaublich gute Koch-Effekte bekommen. Eine Resistenz aber okay je nachdem wie schwer das nächste Nebenquest quest wird desto besser oder schlechter ist das ne? So, da war ja in arsenal neues ereignis oh, aber muss ich schon wieder Hören können vielen dank moment ihr habt diese beiden im bund gefunden keine Beine ist die die ich verloren habe aber sie sind bemerkenswert sie stammen einer eindeutig aus einer der mir bekannten nation ich sollte ihr beiden gott ja. an diesem bund ist irgendwas seltsam Alter Brunnen, du kannst überzählige Items in den Brunnen werfen. Bedenke aber, dass sie dann unwiederbringlich verloren sind. kannst du nach wenigstens einer Schlacht zurück, wirst du dort jedoch mit einigen neuen Items belohnt. Wertvoll das item ist, jetzt, äh, dass du in den Brunnen wirfst, ist wahrscheinlich, ist es ein noch wertvolles Item zu halten. Das ist so ähnlich wie in Five Free Houses, wo du irgendwie diese Statue hattest. Da konntest du irgendwie weil nicht. Ich finde, das Spiel gibt mir schon wieder zu viele Optionen. Ne? Was kann ich denn da rein tun? Kann ich da so Sachen wie wie Pferdedung oder so reinpacken? Oder das hat vom was ich so herausgefunden habe irgendwie gar keinen Nutzen. Ne? Nein Waffen. Okay, das ist ein bisschen doof, <lacht> weil die könnte ich verkaufen und dann noch mehr Geld bekommen. Kann ich Laborationen da, da reinpacken? man natürlich jetzt herausfinden ne? Hm. Ah. Mal ab <lacht> so reinwerfen. Wartung ein Stern. Das ist ja was den Sich nach der nächsten Schlacht nach, etwas Neues hier liegt. Okay. Ich meine die Rationen, die kosten immer, <lacht> kosten immer, weil nicht 50 Gold oder so, wenn ich die verkaufe. Von daher, also immer. da kannst du bestimmt voll die broken Items oder so bekommen, ne? So, wir sind aber hier fertig. Wir gehen zum zur Weltkarte und machen jetzt. Ich habe mir mal alle Nebenquests, die ich freigeschaltet habe, hier notiert. Ne? Damit ich jetzt nicht jedes Mal auf die Weltkarte zurückgehen muss und gucken muss, oh, was für ein Level ist da. Ich habe mir jetzt also alle Nebenquests notiert so vom Level. So, die Hauptstory ist story ist Level 5. bei Lef's Nebenquest ist Level 5. Sigurd ist Level 5. Coins Nebenquest ist Level 7. Und Erika und Lives Nebenquest ist Level 8. Mein Gott, dauert das lange. Also habe ich mir jetzt alles hier notiert. Ne? So, äh, Bilefs nebenquest Quest ist schon seit einer Weile offen, deswegen würde ich sagen, gehen wir da jetzt rein. Ne? das habe ich mir wahrscheinlich letztens so gedacht. Ne? Hm. Ja, eine Art von großer Bedeutung für M. weil Und das sieht aus wie die eine Quest, wo man hier diese, diese, diese Quest äh, schützen musste ne? in Fire Emblem Free -Houses. Gucken ne? wir Guck mal, da rein. Aber gucken wir uns erwartet. Der Magister, ne? Der Magister, wird das sei nicht zu schwer. Der Magister, der Mentor, der Lehrer. Das Latein, muss ich gar nicht. Ja, das ist der Thron der Göttin das ist ein überhaupt auf Deutsch, das weiß ich gar nicht. Ich mir nicht ich muss Steine ja wieder beschützen. テジャ Lehm tot Okay, das ging schnell. Bin ich gut ich komme immer schnell zum Punkt. So, dann zeig mal, mit was ich mich hier abgeben muss. Ne? Angegeben ist zwar Level 5, aber ich bezweifle. Oh nein, da ist schon irgendwann auf der Karte eingezeichnet. Ich sehe jetzt schon. Da seht ihr auf der Karte. Diese Dinger sind da eingezeichnet. Ich muss sie wahrscheinlich beschützen, ne? Oh Gott, das ist genau wie in 503 ist die Map so zwei monstern ich glaub, die haben echt die ganzen karten so nachempfunden so schwert des schöpfers hat er natürlich war ja muchi <lacht> was sie fäustlinge sind von hieß der The king of grapplers keine ahnung schwer von emblem bei schaden mit magie der einheit nah und fernangriff effektiv gegen drachen also nicht gegen mich ne? Weil das scheint ja irgendwie nicht zu so funktionieren aber schon level 32 oh Gott, ich habe plus tanz der göttin da ja, wird sich definitiv bewegen können ne? so er ist aber nicht so stark finde ich gerade das physische schaden ne? Stärke. Irgendwie ist aber... Keine Ahnung. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Geld, Geld, Geld brauche ich gerade. Sehr dringend. 3000, ne? Ja. So, und die sind sogar Level 6. Da macht Fire dauern, ne? Die sagen ein, oh, dieses Level ist hier diese diese level -Vorgabe, ne was haben die Gegner? Die haben natürlich. Hey, warte mal. Das hat das? Halt, was ich denke, was es ist. Okay, ich dachte, er hat ja hier diese eine Skill, die bisher keinen in Free Houses hatten, wo die wo die mehr, zehn mehr Schaden nehmen, aber auch zehn mehr Schaden austeilen. Ähm, wo? Das ist jetzt auch nicht so. Das ist als elfen Döner. Silberbogen. <lacht> Ist das hier das mit denen Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich alle irgendwie so Klassen-Skills haben. ne das haben halber die Jahre durchlauf. Äh, ah, nee, das ist ein ersten Schwertmeister stimmt, dass diese ich stütze durch dich durch und bin dann auf der anderen Seite. Warum sind die alle da Nacht? Okay, warum sind diese Dinger? Ja, die sind kaputt machbar. Ist hat einfach nur so zur dekoration oder so oder muss ich die beschützen bei dem level im fein im Freehouse, das muss man halt nämlich machen die gegner haben die gegner haben sich irgendwie auf die kristall zu bewegt haben die gestohlen sind dann haben dann versucht wegzulaufen und die muss man erledigen bevor es passiert ist dann hat man am ende belohnung bekommen je nachdem wie viel mal beschützt hat so ich kann neun charaktere mitnehmen Bin natürlich schon jeden hier ausgerüstet ne? aber ich habe mehr charakter ausgerüstet als ich hier brauche. So Heiler, wen habe ich als Heiler ausgerüstet Ich habe gar keinen Heiler hier mitgenommen. Ne? So ähm, Chloe kann heilen, weil sie jetzt ein Greifender ist. Der Pegasus ist einfach mal abgelegt. So ihr seid meine Beinheiler für dieses Kapitel. Ihr habt aber nicht viel Heilung, sehe ich gerade. deswegen lasse mich mal kurz oh, Gute frage ne? ich tue mal alle heilungen hier einpacken weil ich die brauche oder einfrieren. Aber dann habe ich sie wenigstens so mm, ist ja da ja, jetzt ich hier so viele Support Einheiten, weil ne? ich auch ein paar die austeilen können so, so ich will mal Temera öfter benutzen irgendwie ich sie voll vernachlässigt so natürlich alle Charaktere die, die Ringe haben Corin oh Gott ich werde mehr Ringe das ist interessant hm habe ich mehr ringe als ich charaktere platzieren kann nee. ich müsste sechs haben nee, nee quatsch nee, ich hatte vorher sechs jetzt habe ich acht genau schon ja, so jetzt muss ich aber einige dinger noch um deponieren sehe ich gerade Timera könnte jetzt noch einen ring nehmen und zwar den von Frage. Das natürlich jetzt doof, ne? Ist er ja nicht hochlevelt? Was soll's? an dem ich würde sagen, Erika ne? außer du hast schon Lucina, ja, aber das schon zu wenig. Ach, sie hatte live genau. Das aus wie so ein normaler Standard goldener Ring. Also eigentlich müsste ihr jeder einen Ring haben, bis auf bis auf eine Person dann. Ne? Wenn ich acht Ringe habe, das heißt, also ich kann meinen Hauptcharakter mal hier wieder was geben. Ne? wen gebe ich dich denn? So, Rapia hat doch diesen Heileffekt. Ne? Obwohl Erika würde ich gerne, weiß nicht. Also was gebe ich Chloe? Weil Erika hat diesen Effekt, dass sie irgendwie weniger Schaden nimmt. Das Finale braucht keinen Ring. Also, der wird nicht kämpfen. Von daher. Resina. Hm, so, einer fehlt hier noch. Oder auch nicht. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach ja, mal... Äh, wollte schon sagen ihr fehlt doch noch einer aber bestimmt ja bei ist ja wir müssen ja gegen ball kämpfen das heißt ist klar fehlt uns ein Ring so nehmen wir diese Gruppe ne Lanze Axt Schwert Lanze Axt Bogen ja. Waffen sind auch alle in Ordnung, glaube ich. Ne? Okay, dann hier können wir ein Schwertkämpfer einpacken. auch so, oh, mal hier. Oh, mm. so, hier wir auch ein Schwertkämpfer einpacken, wenn ich einen hätte. Oder sie 29 Verteidigung, hm. das 11 bin ich kann nicht erledigen mit irgendwann Magier mit irgendeinem Magier, ja. solange die nicht irgendwie machen, irgendwas Schwachsinniges. Ich kann mir irgendwie nicht so gut vorstellen, hat hier ich hier einfach, die einfach nur warten, bis ich die erledige oder so, ne? Kommt aber bestimmt noch irgendwas voll schwachsinniges, was ich hier machen muss nebenbei. So, okay, du wirst hier in. Ähm, er kann sich um die hier ja, kümmern 42 Schaden. Wenn jemand genug ausweichen hat wäre natürlich sehr gut. Okay, sie, hm. ja warte mal, ah verdammt. wenn sie live gewesen wäre, hätte sie ah, 29. Was oh, eine sehr unschöne Startposition finde ich gerade. ne manchmal packe sie dahin ne. habt der kritische Treffer. Ich bin auch gewohnt, hat Berserker kritisch viel kritische Treffer haben. So, ähm, 42 Angriffskraft. Das heißt, sie nimmt 13 Schaden mal zwei nehme ich an, ne? 26. pack ich ihn da nehmen, kann ich natürlich wieder nicht, weil er Schon wieder, da steht. Ich muss ja alle einzeln hier so an, auf mich zu bringen lassen. Ne? Ja. Da kann ich mich alle so einzeln die. Ich lass mir schon mal einfallen okay aber irgendwas nerviges wird durch sein ne so die ganze die nächste Quest heißt ein kalt eine kalte Reise ne aber ich lese die ganze Zeit ein kalter Riese <lacht> ich habe gedacht what? Ich einen neuen Charakter der irgendwie zehn Meter hoch ist so okay ähm, habe ich alle Embleme verteilt ja ne ist also auf die super mega starken Oh, los geht's 行く。戦い ah, Bitte 勝つには広い sei nichts unglaublich Meinte, bei Leftoffen ab die kristall zu zerstören. ein Belohnung richtet sich danach aus, wie viel Kristall du bewahren kannst. Ähm, wie soll ich da schon schaffen, die alle zu beschützen? Geht er auf sie los? Äh, da würde ja bedeuten, ich müsste ja alle erledigen. Das schaffe ich nicht. okay Ich bin ein bisschen. Warte mal, kann ich okay <lacht> da kann ich mit einem schlag weg sehr, Okay. Ja, ist klar. Die Frage ist jetzt genau, wie die KI hier wieder agiert, ne? Weil ich bezweifle, hatte ich alle von denen. Was ist das hier? Und zerstören die? Wir die sind so am Leuchten. also sehen die einfach nur so aus? Ne, die sind phantom drache Also wird er versuchen sie zerstör zu zerstören oder was? Ich verstehe es nicht. Muss schon irgendwie genauer erklären, Kollegen. kurz im auge behalten ja? wow. <lacht> Was für von umweg so. ich rock hier all meine erfahrenen einheiten können wir nichts ich könnte hier reingehen ne? und den erledigen ich auch machen könnte es hier. ich kann ihn an ne? 26 26 und 27 weit halt genug ja diena erreiche ich ne? ja aber nicht platt auf den puls ab das ist diese fähigkeit wodurch er mehr schaden macht je mehr je weiter er sich bewegt hat ne? machen wir da doch Okay. Musik immer rockig wird So, er ja, werde mich aber ja nicht platt machen, ne? Ach. Ach. Ach nee, ich komme mich aber ja wegen danach. Ne? Solche Sachen. Warte mal, dann mache ich so 1, 2, 3, 4, 5. Je mehr ich mich bewege, desto mehr Schaden mache ich. Das ist cool. Alter. Ist doch aus ein Pferd rausgesprungen. So, die Frage ist jetzt, ja, tun die jetzt irgendwie mich priorisieren oder tun die eher auf... Kristalle gehen, das sind immer so Sachen. Ne? So, ich pack dich jetzt hier ein. Kacke, wenn du nicht weiß wie die KI funktioniert. Hat er one shot du damit? Mhm. Ah, dieser Trefferquote aber. an das reicht nicht hm, oder 27 Schon machst du 29 das ist eine Menge. Aber du doppelt sie nicht. Machen war das so. so. Oh auch ein Löchen? Ist doch gut. mit nur weiterentwickelten entwickelten Einheiten. So, so es wäre super gut, wenn du kritischen Treffer, machen ja So überlebt er das? Ja, ne. Ah, weißt du was? Machen wir das so, ne? cool. Und dann packen wir dich hier ein, damit sie, wenn ihr Schaden nimmt. Jetzt bin ich mal schauen, was der Gegner macht. ach die haben hp balken okay da dürfte es vielleicht ein bisschen einfacher mal ist trotzdem kacke ja, voll kacke man. Hey, warte mal, war ich jetzt meine dinger kaputt Du hast jetzt aber nicht angekratzt, ne? Irgendwie sehe ich die AP davon nicht. Na, natürlich überlebst du mit Was ich hier gegen mache, der Magier geht da einfach eiskalt den los. Ne kannst du das bitte sein lassen? hey Was ist das da hinten? Es kommt gleich auf mich zu. Soll ich drauf losgehen? Aha, also Geschicklichkeitsdieb. Oh Gott, ich hasse es! Geh ich hab dich los, ne? okay, Alter, was ist diese Treffsicherheit? Gibt's doch nicht mal. sie aus wie hektor 24 dich kann ich ja eigentlich anlocken mit ihm. ja ich im nahkampf angerufen. sind schon viel zu wenige Gegner ne? das heißt hier kommen noch viel mehr gleich eigentlich hey, ich erreiche ihn nicht ist klar aber lass mich raten sobald ich dann näher kommen ne ich die heilen wahrscheinlich nicht ne ach hey, guck mal hier Ich da nur eine magische Wartel. Oh, warte mal. Guck mal hier. Ich muss ja nervig Ich glaube, ich habe abwehren müssen. macht sie, glaube ich, mehr Schaden, ne? Irgendwie so weit. er ist jetzt er hat nicht genug anders aber ich habe mich auch noch nicht bewegt Warte mal, wie weit muss ich mich hier bewegen das one schottet noch vier schritte nämlich an Ne? Eins, zwei drei vier ah, da muss ich hier echt den ganzen weg hier gehen Aber reichen. Ne? Das war im free aus Nein, das reicht nicht. wäre wird glaube ich nicht genug sein. Sehen uns mal HP von den Dingern so, Wäre sehr gut, wenn du den erledigen könntest, aber ich meine, der wird das ja nicht erledigen, ne? Kritschat so, Taffer würde nichts bringen. Warte. Hier wird ein Kritschat Taffer was bringen? Aber ich sehe voraus, das Kapitel wird sehr nervig. voll ignorieren ey, auf damit Gott ich hasse es Zeugs beschützen den Mann. er hat ja schon gerade gesagt ne passt auf von wo die alle herkommen ne kann ja, nicht. ja gut ausgehen ey. eingehen, dann ist die von Dings erledigt. Soll ich mal auf mich zugekommen, der Kollege hier? Fasset nicht. Ach, was ist dieser Schaden? So, ähm hast dich gerade nicht bewegt, ne? Du wirst sie nicht doppeln. Also auf dich kann ich losgehen. das gibt es nicht. Natürlich überlebt er das. Aber ne, ich. Nicht den einsetze. Wenn ich dich auch, Wenn ich dich da einpacke, dann wird er viel hoch so hochgepowert und dann kann ich Nur ja, weil ich jetzt einen Stab habe, weiß das nicht, dass ich noch weiter angreife, Blöder. So, ich könnte ja natürlich ein hier machen, ne? Schaden machst du mir denn? aber du hast einen verkampf sehe ich gerade. Lag like das doch. Und, äh... Will ich das? Ja, ne. ich habe auch ein Silberschwert hier jetzt, genau. Es wird er wahrscheinlich mich ne? Aktion, Reaktion. Chancen sind sehr nicht gut. Ja, ich hab's doch mal gewusst. passieren kann ist ja natürlich jetzt wenn jetzt irgendwie charakter mitten aus dem nichts kommen ne? dann auch die steine losgehen die schon angestiegen sind Und ich kenne diese Nebenquests, sie sind doch alle so furchtbar das ist auch ein oh Gott, muss schaden gegen die Oh. <lacht> ich selber hab schon gesagt, dass ich hier eine Feuerlanze gekauft habe. Ja, ich ne, habe schon im letzten Part gemacht, glaube ich. Weil sie ich, ist irgendwie ich ich gut damit auch oh, kann ich das ausweichen. Sagt Gesichter, ist ja, anstatt auf mich hier. Oh, jetzt muss ich den erledigen, sonst geht er hier auf den Stein los. Macht den kaputt. Oh. Na jetzt schon kacke ich komme da gar nicht hin hm. müssen aber auch immer irgendwie sachen machen nämlich hier vollkommen ja als man nicht äh, gut machen ey. Alter, diese viecher ne? andere weil mich sehr auch nicht wie viel ap die haben also ich kann ich kann ja gar nicht überprüfen hier so so der wird jetzt von jeder reichweite hier den erreichen können leider Ich will alle er beschützen, ne? Ich meine, das ist ja selbstverständlich, ne? Hey, warte mal. Stimmt ja. Er kann sich ja bewegen wie sonst einer, wie sonst keiner. Boah, guck sich da mal an. wieder nicht. Ah, aber es ist in Ordnung. Ja. So, jetzt kommt er ja, und macht das Ding kaputt, ne? Pass auf. bitte zu mir eingefallen und geht eher auf ihn los? Da sehe ich nicht. Okay, geht jetzt nicht auf das deine ding da los, machen mir alles kaputt. So, warte mal, was Okay, er doppelt ihn sogar gar nicht. So, und jetzt haben meine Charaktere auch genug HP, um das hier mal zu überleben. Jetzt kann ich hier jeden mal reinschicken ne? und zu verrecken. Wenn er jetzt alle meine Charaktere da ignoriert, ne? Und lieber auf das Ding losgeht, dann kriege ich einen Anfall. Wird echt nicht nett. <lacht> Wahrscheinlich werde ich erreichen, ne? Da er wird gekontert ja und sie ist natürlich mit einem Schlag weg. Jetzt ist die Musik gut. So. Ja, die überleben ja einen Schlag von dem, ne? 33, 28. Ja. Okay. Warum? Hm. So bitte, ignoriere jetzt nicht jeden meiner Charaktere und geh lieber auf das Ding los. Ja, dann ist ja egal. Also ja, ich kontant dann voll dämlich finden ist genau da was gleich passieren wird pass auf ich kann aber trotzdem hier mit angreifen ich weiß aber nicht wie viel solin heilt 17, ne? Was ist ihre Magie? Das heißt, sie würde... wenn sie genau 35 heilen. Also genau so viel, wie ich gerade ihr Schaden nehme. nee 33. Super, aber. gleich weil ich ja auch aus. Ne. Aber ich brauche den Reichweite vom Purgativ. Ja, ne? war so noch okay Verdammt. jetzt werde ich ja sehen ob die auf die steine losgehen oder auf mich Ach, natürlich gehen sie nicht auf Steine jetzt los, ey. gerade jetzt wo hier sogar nach links geht ein schritt ey. Okay, cool. Ja, dann machen wir halt den. Ich nehme an, dann Erholung sagt einen dann schon, was sie am Heilen ist. Ich dachte, er hat jetzt Erholung wurde jetzt drauf gezählt werden mit der mit ihrer magie mit ihrem Magiewert wert ja, da kann ich auch nicht machen oh, dann warten wir eben, ne? so, ich weiß wesens gehen die nicht auf die kristalle los ey finde ich auch schon mal sehr gut Gegner die Verteidigung, wenn ich hasse es. So und da kommen keine Verstärkungstruppen, finde ich auch gut. So wir gehen jetzt hier rein. Könntest du? Ich glaube er hat mit Liberation an sich schon mehr Schaden gemacht, ne? Ich meine er ich kriegt Chance an? mal bitte jetzt weiß du natürlich aus ist klar einsetzen gerade. Ich hab's ja nach dem angesprochen noch quasi. Ich nee, glaube ja nicht. So. Hm -mm. Treff. Mis beide treffen. Cool. Ey, komm schon, Mann. 80%. Ey. Gegner, die treffen mich dauernd. lasse ich mich mal auf diese blöden Dinger hier. Okay. Aber wir haben ja noch hier Kriegeraxt. ich dich hier fertig da kommt sich dann an ja doch nicht alle ich jetzt hier alle hoch so ich hoffe er wird den erledigen nächsten sonst habe ich einen fehler gemacht Gutes, ist. Ja, mh, natürlich wird er angegriffen. So, ich muss nur 22 Schaden machen. Kein Ding, ne? Warte ich glaube, sie hatte sogar... Schaden gemacht, ne? Nö, Alter. okay. Was sind die Wert von den Waffen, die effektiv gegen Monster sind? Okay, sie macht genug Schaden. Also, warte, ich gehe jetzt hier rein mit Bündnis. Oh, ich liebe es. Grüne Haare, sehr cool. da ist doch nicht mal genug. Hm. Für den ja am liebsten heilen, ne? aber will irgendwie nicht. Habe ich ja, Glück, und sie wird nicht getroffen. Ja, sehr gut. Los geht's. Äh, äh, äh. Ich will dieses Kapitel echt gerne schaffen ohne ja Charaktere, äh, Charaktere, ich Charaktere, ich meine Charaktere sowieso, aber ohne ja Dings zu verlieren. Kristalle, so, jetzt kann ich wirklich tanzen. Ich weiß ja, die Leute, die bewegen sich irgendwann. Wenn jetzt vielleicht Leute von hier irgendwo so auftauchen, ne? dann kriegt die Krise. Ja, Lisa, das hast schon zehn Millionen Mal gehört. Naja, weiß immer noch wo so oft geremix wurde und so, ne? Nein, schon in Fire da haben sie ja so ein titel der abgespielt wir haben dem rock cover ja ne? selber so, also 32 soll ich 16 dann werden sie wird sie nicht gedoppelt Sie macht 29 schaden gegen eine menge aber das ist das hier der nicht kontern kann krit sehen aber sie kann kontern von daher ist das okay da kommt das schon direkt lang gedackelt deutlich mehr als er Mal die fertig, bevor die sich eher bewegen. Oh, je, oh, ah, ah. Ah, ja, klar, aber jetzt bewegen die sich und die greifen gar nicht an. Die greifen die dinger nicht an. Okay. War das so eine gute Idee? Ich kann ich da bestimmt. nee ich kann ich nicht erreichen. Ich wäre jetzt da voll reingegangen, ne, und hätte den Magier damit eine Axt <lacht> ins Gesicht abgeworfen. So, elfen donner die sind nicht gefährlich ich muss sie halt nur schnell ah, du hast die 20 prozent chance mit den dingern nur davon gebraucht machen können es wäre natürlich sehr gut ne? Was ist diese Treffer chance Warum habe ich ihn nicht? da habe ich ihn ja ausgerüstet? Mann. Äh, ah. wird sowas von daneben auch pass auf. Ja. Komm schon, Mann. Ach. ja alles über den Haufen, Ah, ich komme noch nicht mal daran an die okay aber ist okay ein so ein donner wird mich nicht erledigen so noch den letzten da erledigen Leben hier... Ja. Dings erledigen können. Ich war... Ne, ja, warte mal, ich habe eine Idee. Wer macht das hier? Nicht genug. Uh, das ist natürlich nicht genug. Hat er Silberschwert, Silberschwert. Ich habe den Diamant-Silberschwert gegeben. es hat gerade ätzend. Ähm, ja, das schon mal nicht mehr. Wenn ich ihn erledige, dann kommt er und macht ihn erledigt oh.